So Leute, ich habe mir jetzt ein neues Mikrofon gekauft. Ähm, und wenn ihr sehen wollt, wie ich das unboxe, dann bleibt jetzt dran. So, hier ist das Paket. Und ja genau, hier ist das Mikrofon. Das T-Bone SC440. Ähm, das hat einen USB-Anschluss. Äh, warte mal kurz, wo ist der USB-Anschluss? Ähm, äh, wartet mal kurz. Ist der USB-Anschluss irgendwo da drin? Nee, da ist kein USB-Anschluss. was ist denn das? Hä? Da ist ja gar nichts drin. Hä? Ähm, ja, es war dann doch in diesem einen Koffer da. Den habe ich wohl übersehen. <lacht> uh, ja, So sieht dieser Koffer von innen aus uh, und da liegen so ein paar Broschüren dabei, die sowieso keiner braucht. So, hier noch ein paar abschließende Daten, falls das überhaupt irgendwen interessiert. Und das ist jetzt das fertig aufgebaute Mikrofon. An so einer Spinne und ich habe mir auch so einen Ständer dazu gekauft und ja, damit werde ich jetzt aufnehmen. Haha, ich habe euch angelogen. Ich habe das ganze Video schon mit diesem Mikrofon aufgenommen und ich muss sagen, ich habe die Stimme nachbearbeitet. Also das ist jetzt nicht der Originalton. Der Originalton kommt im nächsten Video so, dann wünsche ich euch viel Spaß noch und bis zum nächsten Video.